Die waren eine Serie von kieler das waren Kabul, Bamiyan, Daikondi, und das ist eine Serie von Bamiyan, ist ein Kanton von Nordafghanistan und dort ist die größte Buddha auf der Welt, aber Taliban, das hat kaputt gemacht. Ich äh, liebe Fotografie. Ich war in Afghanistan. Mein Mann hat mir eine Kamera von, von der Schweiz gebracht als Geschenk. Dann ich interessiere mich, ich fotografiere. Ich habe ähm, zum Beispiel äh, Masterclass äh, gehabt. Dann habe ich, ich hab gearbeitet in Afghanistan als Fotojournalistin. Eine Frau mit Kamera ist ganz war, als in, ich in Afghanistan war, war ganz anderes und besonderes. Ich habe so viele fotografiert, wo äh, zum Beispiel Hund kämpfen. Dort ist nie eine Frau. War ich nur einzige Frau mit Kamera. Und jede Frau äh, kann nicht das machen. Wenn ich sage vor ein Schweizer oder Schweizerin, das ist komisch. Ich sage ja, ich habe, ich hatte so viele mehrere Chancen in Afghanistan als hier, weil dort habe ich eine gute Position. Alle kennen mich und ich, ich hatte einen Job, ich hatte, ja, aber hier, ich muss von null anfangen. Ja, und ich habe am 9. Mai eine Ausstellung in Bern. Es hat verschiedene Themen von Kindern, Frauen und Landschaft von Afghanistan. Ich freue mich, wenn sie besuchen.